Hi, willkommen, mein Name ist Roy P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. In der letzten Folge sind wir ja noch weiter durchs Grab herum geehrt und wir gucken jetzt mal, was hier noch machbar ist. Wir müssen hier unten nennen, so bin ich dann da hinten angegangen. Keine Ahnung, egal, da irgendwas kaputt machbares geradeaus. Er ist nicht geradeaus Oho. also wenn die einen noch nicht sehen feuerfall okay. wenn die einen noch nicht sehen nehme ich mal an verbraucht hat keine macht ne? beim kampf wird definitiv macht verbrauchen so. was ist mit dem eigentlich Der steht hier die ganze zeit nur kommt irgendwie gar keinen schaden äh, mich überhaupt nicht. macht damit einen Schlag weg. So, aber ich musste doch das Ding hier irgendwie kaputt machen, ne? Da die Kugel. Wie kriegen die Kugel daraus Hey, ein Moment. wir ist denn das Ding jetzt wieder draußen? wenn Wird sowas nicht gespeichert normalerweise? Oh, was ist was. sind hier noch. Auch. Oh. War ich da schon mal? Ich glaube ja, ne. Oder? Ah, hallo, ich kann kommen du mal mit. mehr nee, funktioniert nicht. Ey, mal, wenn ich denke, ich habe irgendwie Lösung zu irgendwas gefunden, ne? So, du, ich kann ich doch bestimmt von mir aus treffen, ne? Ach nee, warte, hier war ich schon mal, glaube ich. Ah, oh, ich Ist das sogar ein Weg? Keine Ahnung. Egal, ja, wir haben was gefunden, so also, eine neue Klamotte ne? ist irgendwie sehr spektakulär. Diese Thron finde ich. Was ist es, BD? Pink Sumi, so. hier schon was War das denn jetzt schon wieder? Ich hab doch. Hey habe die ganze Zeit L2 gedrückt gehalten. Gott. So was ist hier los das sieht aus als wäre hier ein Boss oder so. Das sind Überreste eines. Ein Arbeiter. Okay. Sieht irgendwie so aus wie so die Höhle eines Bosses oder irgendwie so was. So, da sind die Leute. Kann ich mich nicht darüber schwingen einfach. Es sieht sehr knapp aus, aber. So, klappt ich fasse nicht. So diese blöden Droiden, ne? Ich muss mich erstmal um die kümmern. So, perfekt. Ich bin sicher, wir werden nicht er ähm. ich wusste, dass er ja, Jetzt habe ich natürlich keinen übrig. So, du gib mir mal meine Sachen wieder. Ja. nicht schlimm ich kann meine dinger wieder so ja, wie was mit nein Bis ja, und jetzt schießen die wieder aber hatten Oh, was ist das so gefühl ich muss hier lang, lange wo eigentlich nicht von hier kam ich doch, glaube ich ne ja von hier kam ich verdammt und bin ich mir lang gelangen gegangen gelang gelangen ah. ich mach mal das ding ja Hey, ich bin also so durchgekommen. <lacht> okay. Hey, Moment mal, wie komme ich noch zurück? Äh... Frage, ne? wie komme ich denn jetzt zurück? Hier. Wollte schon sagen. Ah ja, ich bin ja abgauen. Stimmt die Gegner voll ignoriert. war so ein dickes Fähig, genau. Ich muss irgendwie da um die Kohle kaputt machen. Das habe ich schon mitbekommen, aber ich Powerjogge einfach mal hier raus, ne? Jetzt wieder ganz raus. Da. gab es aber auch nur du ich gehe jetzt hier oben hin und entspann mich nichts dagegen tun und nur so zur neugier guck ich mal was ich mir für fähigkeiten kaufen könnte ein wenn er sein nicht schwätzt wechselt Oh, cool, so mittendrin. Ich kann die meisten Gegner ranziehen und halten. Große Gegner können rückartig in wenn nee. nee. meine Heilung, um mein Überleben sichern. Okay, so gehen wir mal wieder da oben hin und guck mal, was genau ich da machen muss. Irgendwie verstehe ich es nicht ganz. Warum ist das Ding immer wieder zurückgesetzt? Ihr klappt euch mal. Oh, warum habe ich das gemacht? So keine Angst. So, ich muss das Ding irgendwie kaputt machen. Ne? Muss ich den jetzt wieder erstmal erledigen, bevor ich hier weitermachen kann? Ja, ne? Auf. Ich komme mit diesem typ. Klar. Boom. Tschüss. So. Du. Ich so Gefühl, ich muss das Ding irgendwie volle Mühe runterfallen lassen. Damit das Ding kaputt geht, ne? Aber warum warum habe ich die Wahl, das hier zu machen? Warum kann ich das hier machen dann? Steht da? Oder muss ich da einfach... Boah, ich muss jetzt nicht einfach nur einen Schub dagegen einsetzen, oder? Oh. Ich habe das ist genau, da was ich machen muss, ne? ich muss. einfach nur einen blöden Schub einsetzen gegen das Teil. Oder das Glas sieht so brüchig aus. Also, boah. Ich denke mal, zu kompliziert mit diese ganzen riesen habe ich so dafür Gefühl. Na, pass auf. Nee. So, also die Liania, ne? Also muss ich ja offensichtlich da vorbei. Ne. Kann ich mich da irgendwo dran angeln. Oh, dann ist der schon wieder da. Das muss ich ja machen. Da sind Ranken oder ja, keine Ahnung, man das nennen würde er war. Ich werde Ich finde dann voll Umfelder. die werden eine Combo. Ich wollte eigentlich nicht treffen. Was hat er umgebracht? Okay, irgendwas muss ich hier machen, habe ich das Gefühl. Ich muss weiter nach oben. Ne? So, da komme ich wieder runter. Oh. Uh. Ehrlich, ehrlich. Jetzt oh. Oh, ich will hier einfach noch weiterkommen. Mann, alter. Ja, was übersehe ich ja schon wieder? Muss ich, hier, muss ich hier so ein Feuer, so eine Kerze darauf werfen? Das macht er doch nicht. Das klappt doch irgendwie nicht. Dann dagegen machen, Und warum geht das Ding immer wieder zurück? Du musst muss doch irgendwie auch so einen Grund haben dafür. Ne? Ja, warum kann ich das Ding dann überhaupt nach oben ziehen? die man die tun so was nicht umsonst irgendwie machen ne? wenn ich jetzt sehen dann ist das ding wieder unten ne? ja, ist da wieder unten warum ist das unten hat nicht. macht das ding kaputt warum ist aber auch nichts übersehe ich ja schon wieder Sie packen hat da nicht umsonst sehen. Ich überhaupt Schaden damit machen. Ja, immer noch ich muss das Ding irgendwie da runterfallen lassen, aber Boah. ist der schon wieder da. Steht nicht. Dreck. So, was check ich ja schon wieder nicht? Und jetzt so eine Kerze nehmen. Oh. Da kann ich dich erreichen, ehrlich. So, komm her. zählt noch nicht mal darauf das, also da kann ich richtig sein nee. steht nicht also das für ich muss das hier machen irgendwie Ja okay. Oh, ey, das geht mir jetzt hier so viel echt hier auf fürisse gerade ich keine ahnung was ich jetzt hier machen muss die typen haben mich die ganze zeit kaputt wo ich mich mehr umsehen kann oder so keine ahnung was ich machen muss gerade sagt ich muss nach unten gehen ganz nach unten da war ich dann gehe ich ganz nach unten nehmen So, sagt ich muss da unten, hin, dann gehe ich nach unten nehmen. Keine Ahnung. Ja, was ich jetzt hier gerade übersehe. Ich kann es hier unten nehmen. So, ja, weiß ja unten. Keine Ahnung. Oh, er ist wieder diesen typen erledigen guck mal sieht doch schon so aus als müsste ich das mit drauf fallen lassen jetzt du. Okay hier irgendwas. Ja, ich muss den Ball von da in eine Loch da reinpacken das ist alles was ich jetzt hier gerade sehe also jetzt kommt er nicht so jetzt kommt er irgendwie nicht so rum sagen wir habe ich bitte ja einen tipp haben also jetzt wo ich es gerade brauche Na, jetzt auch nichts mehr Von hier kam ich, ich dann da machen ey. hat ding mal nach oben und guck oben irgendwie weiß nicht hier unten am was ändert wenn ich das dinge nach oben vielleicht kommt ja irgendwann hier zum vorschein oder so von der kette Keine angekommen ja, stimmt ich habe ja diesen autoblock beim sprinten ja. Es hockt schon wieder der Typ da. So. irgendwann mit dem Wind machen. Da muss ich die Dinger ja verbrennen. Ich glaube, die dinge muss ich verbrennen, ne? Auf oh. hier, auf hier, auf der Seite sind keine von diesen dingern ah. Das ist wahrscheinlich richtig, ne? a Wasser sein, ne? Also er tut gar nicht mal schießen die Dinger. ich muss die dinger nach verbrennen ne? wo bin ich denn jetzt so zum teil her Wir sind da wenn ich das kaputt mache Da oben, komme ich da oben dran. nee da ist auch Wasser davor. Hey. Ja, das ist natürlich jetzt sehr spannend, mit so zu gucken. Aber ich keine Ahnung, was ich machen soll dann. Geht da halt nicht anders, ne? Irgendwas machen. Warum muss da ausgerechnet Wasser sein? Deswegen muss man so was von verbrennen. ich machen muss er <lacht> ganz ehrlich immer noch das gefährlich hier irgendwas machen muss erst Wenn's hier noch irgendwas ist was ich übersehe nee. mal da oben ist irgendwas. ja wenn ich mal hier durch kann ne? der typ lässt mich ja nicht ich ja, werde Der war doch gerade mitten im Angriff. Alle Alter, jetzt kommen diese einen ne? Pass auf, da wo ist nah hey ich kriege gerade echter Kotzen. ich habe die typen noch schon zwei dreimal erledigt ey, und jetzt oh, und jetzt ist immer noch irgendwo einer glaube ich dass ah, mich da hoch so. muss ich hier machen hier muss ich lang oh. Hey, ich kann dieser ja nicht leiden. Ich kann die nicht sehen. Ich kann die echt nicht sehen. Diese kleinen Dinger. Na, egal, was jetzt kommt. Ich bin tot. Also, äh, außer also da ist ein Speicherpunkt da. super. Ich brauche eine kerze Katze. Ah, egal was jetzt kommt. Nee, ich bin tot. Also wenn jetzt hier ein Gegner auftaucht, nicht weg. Da bin ich nicht so dolle. Ja, wenn ich irgendwo runterfall dann bin ich auch schon glaube ich tot okay ja, nun ich bin mir jetzt ziemlich sicher ich hätte das von da hinten auch erreichen können schon jetzt gemacht weil da ein paar tropfen irgendwie sind und ja das spiel fängt jetzt auch noch an abzuspacken also So. Was ich überhaupt gemacht damit? Hm. da well, habe ich jetzt das ding ausgemacht aber was bringt mir das jetzt irgendwo draufklettern oh. nicht die Dinger hier drauf klettern habe keine ahnung was ich machen muss hey. muss ich überhaupt hier schon hin ich habe so ein gefühl ich muss ja nicht mal hin irgendwie also keine ahnung hey. ich weiß nicht habe ich hab echt keine ahnung Nee, kein plan kein plan was ich machen muss jetzt weiß ich nicht ich weiß gar nicht wie ich im nächsten Partj weitermachen soll ah, okay boah wer hat sich nicht gelohnt ey. Bei mir komme ich irgendwie auch nicht weiter. Tierkreis Bummler, so ich weiß immer noch nicht, wie wir da weiterkommen. Also, hey also irgendwie jetzt nicht viel weitergebracht. Also, haben wir was gefunden, aber. Immer noch nicht, wie ich das blöde Rätsel da machen soll, komme ich jetzt überhaupt zurück? Na. So. Ich habe L2 gedrückt gehalten, aber er will irgendwie nicht. Ich halte L2 gedrückt, also. Ich, ja. Ja, wenn ich jetzt hier schon nicht, weil ich so blöd bin, irgendwie da dreht sie nicht zu schaffen, weiterkommen, dann ist ja mal gut. Aber wenn ich das Spiel mich noch verarscht, dann ist jetzt mal zu Ende. Okay, hey. ich habe zwei gedrückt gehalten. Ich bin da losgegangen, das habe ich die ganze Zeit hier gemacht. Manchmal macht er einfach nicht. Ich verstehe nicht. Ja, ich würde sagen, ich würde dann irgendwie weiß nicht. Ja, sagt mir ich sag mir. die halterung ist die gleiche wie in dem anderen grab gut gesehen tipp mir überhaupt nicht weiter <lacht> ja <lacht> Ja, soweit bin ich auch schon gekommen, aber wie? Wie verhindern dir das Erlöschen der Herren? Ja, wir können Ihre Metallgehäuse benutzen. nur Sie halten diese Kette zusammen. Die Halterung ist die gleiche wie in dem anderen Grab. Das bringt mich irgendwie gar nicht weiter und für tipps kann ich das ding nicht einfach durchschneiden und fertig Warum muss ich mir irgendwie so was kryptisches machen ne? Na, dann funktioniert das nicht die bananen auf mich Ah! so jetzt mal ohne scheiße ja. was muss ich machen ich gehe nicht weg bevor ich da blöde rätsel nicht gelöst habe ist das hier an sein Will ich hier was machen? Was? Was ist hier los? Äh, ich weiß, bis jetzt schreien alle und, ah, und gerade alle ja voll laut als halt schreien. Ich dieses, wahrscheinlich voll einfache Rätsel hier in den Sand, hau, aber ich check's nicht ganz ehrlich. Hier sind Dinger. Muss ich die benutzen oder was? Ja, danke kann deine Tipps bringen mich nicht sehr viel weiter. Also muss ich von hier aus die Dinger kaputt machen. wird bestimmt ne? Wenn ihr erreicht hat da auch nicht, oder? Wir haben wir ja schon wieder Wasser. Bin mal das Wasser im Weg, das. Ist Zählt darauf, aber ich muss die Dinger von hier aus mitnehmen oder was? Oh, komm mal mit. Nee, ich glaube nicht, dass das richtig ist. Ich muss jetzt nicht so was blöd machen, wie die irgendwie hier. Um hinzuschmeißen und so ne, ganz Zeit. Ich sehe, eine Kugel trat diese Laterne an. Wenn die Laterne runterfällt. Richtig, bestimmt auch. Ja, aber wie, Mann? Wie verhindern wir das Erlöschen der Kerzen? Ja, wir können ihre Metallgehäuse benutzen. Gott, Vater Hey, ich krieg das kotzen ja, Irgendwie hat mir da BD1 nicht ein Stück geholfen. Was zum... Denn dafür blöde Hinweise gewesen, ey. Ja, die Dinger dürfen nicht ausgehen. Ja, das Ding muss da fallen Ja, das ich auch schon herausgefunden. Boah. Oh, komm hier hin, Ich mich den paar werden. Ich habe keinen Bock mehr. Gibt's da nicht. Komm, Webgeface stehen. So. wird aber da gehen wir erst im nächsten Fall rein, weil ich habe keinen Bock mehr. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, warum. man müssen die Tür jetzt wieder? Äh okay, alles klar. Ich bin hier schon lang genug und wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder wenn wir da unten mal gucken was da los ist ne? und ja ich habe dieses Rätsel echt gas und ja sagen tschüss und bis zur nächsten folge